Lebensalter berechnen in Kalk. LibreOffice 6.4 Lebensalter berechnen am Beispiel der Daten in Zeile 2 A2 bis D2. Es wird der Nachname gleich A2, der Vorname gleich B2 und das Geburtsdatum gleich C2 eingegeben. Die Formel ist in Zelle D2 dargestellt und liefert das Ergebnis. Die Beschreibung zum Video